Oh. äh, wer bist du? Ah, das ist der Alte. Gesehen? Ich habe etwas für dich. Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zu Nobukus gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung, du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in Newcomer nicht einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokosnetzkaya sind. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erst mal bei unseren Fischern, machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon hier viel gefallen. Wir könnten sogar ein nettes Mädchen für dich suchen. Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich erst mal etwas aus und halt dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Okay, äh, ja, eigentlich... Nee. Sorry. Wir haben dann noch ein bisschen was mehr zu tun, glaube ich. Wieder eine Kneipe. Ah, cool, wir haben die Option sogar was zu trinken. Auf jeden Fall. Boah, es ist jetzt schon schwammig. Ja, komm, hauen. Ne, das reicht. So Als Maul. Hey, Opa. Oh, wir können da zuschauen. Wow. Ach, das mal lieber nicht. Okay. Ähm die Minen hier, Kumpel, sind genau das richtig. Die Regeln sind einfach. Du gehst in Stellung und legst die Viecher alle um. Wenn du das schaffst, bevor das Signal ertönt, kannst du deinen Gewinn... Probieren wir doch mal. Nimm die Stellung ein. Und hier sind die Haftgranaten. schon, Leute. Auf, auf, auf, auf. Ich er trifft gar nichts. Wer Wie wäre mit wenn er alles trifft? Ich der, Der trifft doch nicht einmal ein Stück Scheiße. In Ordnung, abgemacht. Was ist schon? oder is oh, das war jetzt ganz schwer. Klasse. Jupp. Yep. Okay, der war echt scheiße grad. Da bin ich ja ich sogar noch gut im Vergleich. Alles ist gut, Was ist denn los? Ich habe meinen Teddy verloren. Schief Baby, alles ist gut. Wir werden deinen Teddy schon finden, nicht weinen. Wo bist du denn heute gewesen? Ich wollte ihm deinen Schießstand zeigen. Dann bin ich angebrüllt worden und weggelaufen. Also gibt es da vielleicht einen Teddy. Alter, diese Side-Mission dann wahrscheinlich. Aber ich wüsste nicht wo. Wahrscheinlich bei ihm irgendwo, aber ne. Ich guck mal da oben. Sei mein Gast. Ah, da kommen zwei Waves jetzt. Okay. Aber kein Teddy. Okay, ich habe alles erledigt hier. Hier kann ich glaube ich gar nichts mehr machen. Es gefällt mir halt, haben wir schon. Ein Laser, ja, Laser unbedingt. Ein Doppellauf. Uh. Was habe ich denn jetzt drauf? Verlängerte Lauf. Das wäre halt mehr für Nahkampf. Äh, für Reichweite. Aber ich mache lieber das drauf. Komm. Laser und das. So. Hier ist drauf das habe ich laser ich habe schalldämpfer auf dem mg okay ja. Ja, da komme ich gar nicht durch okay ach so okay Das kann man auch machen. Achso. Wir haben hier keine Bosse. Herr damit. Bist du verrückt? Die sind mit Kisli befreundet. Bist du sicher? Ah, toll. Ich muss alle seine Freunde kostenlos bedienen und trotzdem... Ein ich bin diese Blävenlein. Hat Crips. So das alles gut sein? Ich verschwinde besser auf die Fahne. Nein. In Ordnung. Wir hatten etwas Spaß. Und ah. jetzt ist es Zeit für die Arbeit. Also, als erstes müssen wir Kiesli bezahlen und du musst zu Genosse Korbut eilen. Sag ihm, dass der Virusbehälter erfolgreich zu Aktiabriskaya geliefert wurde. Hey, ich bin Junge. Was? <lacht> Warum so Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja? Im Grunde haben wir deren Todesurteil unterschrieben. Kannst du es kaum erwarten, mich zu berühren? Was? Der Tut mich? Roy? Sorry. Ich mach's mal nicht, ich geh mal weg. Sorry. Aber ja, ich kann wieder. Ich du riskieren, dass da irgendwas weg, we weggenommen wird Nice Ja, dann machen wir mal dunkel. Hey, Nein, verstasst, ich wollte nicht töten. gibt es einen Erfolg, aber ich wollte ihn wirklich nicht töten eigentlich. Genau nicht. Ich, ich bin so gewohnt R3, dass hier einzige Option ist. Vier Jahr ausschalten. Sorry. Was? Scheint so als Schalter Schalldämpfer drauf und die wissen wo ich bin. Alter, wie viel halten die denn aus? Was fuck? Ah, die, okay, die haben eine Rüstung an, deswegen. Alle von euch hat erwischt jetzt. Aber wir haben noch Action Musik, also irgendjemand wird noch leben. Das darfst du trotzdem einmal. sonst vergesse ich das komplett. Hier war noch was. Ah cool, Bilder. ich glaube, unsere Waffen sind schon gut so. Oh, Pilze. Nice. Also Es gibt einen Erfolg, wenn ich genug Leute absteche, und vielleicht auch einen Erfolg, wenn ich genug Leute nicht absteche. Waffe runter. Hinter den Kopf. Na, was für ein unerwartetes Treffen auf der Suche nach dem Schwarzen? Was vielleicht gibt es Hoffnung für dich und die Polis, aber du bist zu spät. Diese Schwarzen sind außerordentlich mächtig. Genosse Korbut hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen. Stell sie dir nur abgerichtet vor, auf den Feind losgelassen. Ruhig, ruhig. In Ordnung, du bist dran. Was jetzt? Du hast nach dem Schwarzen gesucht. Richtig? Er ist in der Nähe, an der Okjavriskaya. Ich kann dich dahin bringen. Dieses Mal keine Tricks. Darauf gebe ich mein Wort. Alle Mann auf den Boden, sofort! Nein! Okay. Ja, wie? Ah na ja, aber das war der Ah naja. Zumpf klingt jetzt nicht so verlockend. wann das... Finden sie die Te den Teddybären des in der Kids. Ja, das wäre ein Erfolg gewesen. Well. Äh, wie komme ich? Ach. Ach so. Ja, okay, das ist ein einiges angenehmer. Geil. Wenn ich Glück habe, warten unsere Leute am Außenposten in der verlassenen Kirche auf mich. Ich werde ihnen alles sagen, was ich über Pavel weiß, über irgendeinen Test, den sie durchführen wollen. Und ich werde meinen Weg zu Oktjabrskaya fortsetzen. Der Schwarze ist dort. Dann finden wir den doch. Oh, wir sind weit oben. Ja, fuck meine Gasmaske. Da ist eine motorisierte Windenfelle. Sie braucht Treibstoff. Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Tja, das war's. Viel Glück, Artyom. Okay. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Einfach mal ausprobieren. Ich will halt gucken, was passiert, ne? kriegen die Drachen oder wie die auch immer heißt die Dämonen die fliegen dann auf jeden Fall nein direkt ins Wasser ne? ja Okay, meine Maske ist durch. Die Shrimps können an was an Land laufen. What the Okay, ich habe vielleicht ein kleines Problem hier. Leiche, vielleicht kriege ich von dem eine Maske. Nein. Er hat seine Maske abgezogen, weil sie kaputt ist. Ah, die Richtung der die Flamme des Falls kann ich den Weg zeigen. Okay, das ist sowas wieder. Da muss ich hin irgendwie also ich war schon richtig soweit ja da greift mich an sonst oder nee, er lässt mich sogar warte mal Komm ich denn darüber? Nein. Ne, das soll mich in Ruhe lassen. Da meine Maske ist so am Arsch. Was brauche ich jetzt Kanister? Oh. Ich dachte schon, what the fuck. Was brauche ich jetzt ein Kan? Okay, jetzt geht's ganz ruhig, wenn ich nicht schieße. Momentan. Das ist Wasser. Ah, wir brauchen ich benzin. Die lassen mich soweit auch in Ruhe, wenn ich nichts mache. Momentan auf jeden Fall noch. Jetzt nicht mehr. Haben wir kurz, das war falsch. Da muss ich... Eintrag. Hier waren die leeren. Aber hier müsste doch. Ja, das kann ich eh nicht anzapfen. Also ist das hier schon mal falsch, dass ich hier noch was kriege. Ist ja ein Flugzeug durch. Ah, guck mal. Super optimal Habe ich den Kanister jetzt? Okay, ich hoffe es mal. Ah. Alright. Okay, ich muss jetzt da zurück, wenn kurz. Ich weiß ja nicht. Nein, wow, okay, allverwandt. Wartest du für ein bisschen Moon? Ernsthaft. Naja. Okay. Aber ich bin hier, das ist die Hauptsache. Und ich muss darüber. Wenn noch eineinhalb Minuten das. Ich glaube, das große Ding werden wir noch mal sehen. Es ist hinter uns. Das heißt, nach eine Minute... Jetzt in Arena-Kampf. War das 100 Minuten mit... Oder 10 Minuten? 30 Minuten, okay. Cool. Ach so ein Schuss schießt, zwei, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so hinkriege, ehrlich gesagt. Muss ich ja fast. Alter, überhitzt irgendwann, ne? Das war das Problem am MG, dass es irgendwann überhitzt. Wo war das? Da ist ein Ach so. Interessanter Mechanismus. Und jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den hier wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Ich hätte Dark, äh, Dark Water, könnte das Veni Venice gewesen sein? Venedig? Ich finde nämlich kein Church. Als Namen. Um, Zurück, ich leg den himmel wieder um <lacht> interessanter mechanismus auf jeden fall das sind filter und eine halbwegs kaputte maske erstmal mal wieder besser zum glück endlich Ja, Fallen. Da war was. Atem, Atem, wenn du mich hörst. Wo ist das Funkgerät? Hey! Ne, habe ich keinen Bock drauf. Ich will eigentlich mal wissen, was passiert, wenn ich im Wasser sterbe. Okay. Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere sind. Jetzt haben wir das alles wieder, ernsthaft. Das heißt, halt nicht mal dran. ne? Okay, jetzt wisst ihr aber, dass die Falle da hoch ist. Wir drüben, ja. ih oh. nein Ah jetzt 80 gerät ich Weiß Ist egal, wenn ich das mache. Wieso kriege ich hier unten constant damage? Ich soll einfach nicht hier sein. Ich weiß nicht, wieso ich da damage kriege, aber ich kriege ihn. Haltt plötzlich aus. Da muss ich durch, also. Okay, also der Nordstern. Der Nordpfeil ist nicht Norden, sondern meine Richtung, hin muss. Das ist ja nützlich. Und ich war mir vorhin unsicher. Ja, du wieder? Holy fuck. Ah, aber so. Hur, lass mich in Ruhe, geh weg. Also entweder auch meine Shotgun weniger Damage Oder diese Viecher fressen mehr Oder ich bin jetzt wirklich nur extrem close combat Mit der Shotgun Ja ich glaube ich muss wirklich sehr nahe sein, dass die noch was, noch was macht Was nicht gut ist Eigentlich Die Range war echt geil Alter. Die ist da einfach alles. Lauf. Ich mag die Darstellung vom MadPack, dass man das genau sieht, wie viel man hat. Okay, ich glaube, ich habe hier einen Schwachpunkt gesehen. Der, der Hinterkopf. Ich weiß aber nicht, ob wir die besiegen müssen. Ich hoffe es nicht. Weil momentan sieht es nicht so gut aus für mich.